Für mich persönlich ist gutes Arbeiten, ein gutes Arbeitsumfeld zu haben, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten und vor allem Spaß bei der Arbeit zu haben.